Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Die geheime Strategie des Investierens von André Costolani ging auch bei mir immer wieder auf. Mehr dazu gleich im Video. Als ich begonnen habe, in Aktien und Kryptowährungen zu investieren, habe ich nur den wenigen Wissen und Intuition vertraut und habe wohl viel Glück im Spiel dabei gehabt. Heute investiere ich strategisch, denn dadurch kann mein Geld besseren Renditen machen. Es ist keine Anlageberatung. Du recherchierst selber und entscheidest selber, bevor du investierst. Welche Auswirkungen werden die Zahlen, die Unternehmen heute weltweit vorliegen zum zweiten Quartalende und Halbjahresende und wie wirken sie sich auf mein Portfolio aus? Was kann ich tun, um in dieser Situation zu profitieren? Und was ist eigentlich auf dem Kryptomarkt los? Werden die Kryptos weiterhin fallen? Und wenn ja, in welche könnte ich nochmal investieren, nachkaufen? Diese und einige andere Themen im Video. Hallo liebe Investorinnen, ich bin Inna und hier sind die Käufer des Monats, die ich euch zeige und wie sie sich auf mein Konto ausgewirkt haben. Willkommen zu der heutigen Ausgabe am 4. Juli 2022 und ich ändere mein Videoformat, indem ich ergänze durch ein Special im Monat für die fortgeschrittene von euch und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet und was ich eventuell verbessern kann. Die europäischen Märkte eröffnen angesichts der Wirtschaftsberichte im Plus. Die wichtigsten europäischen Medizins eröffnen im Plus nach dem Inflationsbericht der Schweiz für Juni und dem Bericht über deutsche Handelsbilanz im Mai. Die Verbraucherpreise in der Schweiz sind im Juni um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liegen damit über den Markterwartungen teilte das Bundesamt der Statistik zuvor mit. Deutschland verzeichnet Estes Handelsbilanzdefizit seit drei Jahrzehnten. Das kalender- und saisonbereinigte Außerhandelsdefizit Deutschlands lag im Mai bei 1 Milliarde Euro und verringerte sich damit gegenüber dem revidierten Überschuss von 3,1 Milliarden Euro im April. So die am Montag veröffentlichen Daten. Dies war das erste Mal seit 19. 191, dass das Land ein monatliches Defizit meldete. Ich denke, es könnte sein, dass die Menschen einfach weniger Geld ausgeben und mehr für sich behalten oder vielleicht auch mehr investieren werden. Ich nutze die Waha Nachrichtendienst, wo ich jetzt die Daten her habe. Welche Informationen ziehe ich für mich daraus, dass der Markt nach wie vor bärisch bleiben könnte? kann aber auch eine leichte Erhöhung erfahren. Das werde ich sehen. Das bedeutet für mich, auf die Diversifizierung von meinem Portfolio nach wie vor zu achten mit den unterschiedlichen Asset-Klassen, unterschiedlichen Branchen und diversifizierten Aktienunternehmen und Rohstoffen. Selbst wenn die Nachrichten für manche Aktien auch sehr günstig stehen, muss man trotzdem und ganz wichtig nach Strategie investieren. Amazon Aktie. Käufe Juni 2022. Am 7.6. hat Amazon seine Aktie gesplittet und ich habe die Gelegenheit genutzt, als der Split 1 zu 20 durchgeführt wurde und habe in die Aktie investiert. Seit dem höchsten Punkt hat die Aktie in etwa 30 Prozent verloren und so habe ich erstmalig investiert. Amazon hat für dieses Jahr zwei ähm, Prime Events, Shopping Events geplant. Und das ist außergewöhnlich und den Quellen zufolge hat das Unternehmen über sein internes Portal Seller Zentral bereits Mitteilungen an seinen Direktverkäufer verschickt. Und ähm, ich bin mir zuversichtlich, dass es ein gesundes Unternehmen nach wie vor bleibt. Aber auch wenn der Kurs der Amazon-Aktie gefallen ist, gehe ich streng tatsächlich nach der äh, VCA-Strategie, Value-Cost-Average-Strategie, die ich im Krypto-Club gelernt habe und setze, wenn die Parameter stimmen, die Strategie um. Meine neue Aktiengelegenheiten wären Rohstoffe. Einmal ist es die Kinross-Aktie und HAAs, Silberunternehmen. Die kinross Goldaktie ist von 10,31 inzwischen auf die 350 gesunken. Das ist ein Verlust mehr als über 50 in die Aktie könnte man investieren und die Silberaktie Ticker PAS sie hat ebenfalls am Kurs verloren von 40 auf 20 da sind auch etwa über 50 Prozent und das wäre eine neue Investitionsgelegenheit, die ich mir anschauen werde. Kryptomarkt. Was ist letzte Woche bei Bitcoin passiert? Bitcoin gibt die Kursrichtung auf dem ganzen Kryptomarkt an. Und das ist in den letzten Monaten vom gesamten Geschehen auf den Aktienmarkt der Welt anfälliger und abhängiger geworden. Die Krise ist der Pandemie seit 2020 zu schulden und seit Februar diesen Jahres dem Krieg in der Ukraine, seitdem die russische Armee dort Schrecken verbreitet und der Bitcoin ist zurzeit bei 19.000, etwas über 19.000 US-Dollar. Die Bewegung passiert zurzeit seitwärts und seitdem der Kurs letztes Jahr im November bei 69.000 US-Dollar gestanden hat, hat Bitcoin seitdem mächtig an Wert verloren, fast 70%. Prozent. Es war für mich eine Nachkaufgelegenheit und die habe ich nach der Strategie vom Crypto Club umgesetzt und habe einige Anteile von Bitcoin nachgekauft. Das sind meine Positionen, die ich investiert habe, so auch ähm, Ethereum, Ethereum hat auch im Wert verloren, auch eine ganze Menge, auch über 70 Prozent, etwas sogar mehr als Bitcoin. Und mit dem Blick auf die Gesamtsituation werfend kann ich so sagen, dass der Kryptomarkt in der eine Konsolidierungsphase ist, denn die Leute halten ihre Kryptos bei sich und ähm, das ist an sich ein sehr guter Indikator, ein gutes Zeichen dafür. Die ähm, Kryptomarktteilnehmer halten ihre Coins bei sich und sind in einer abwartenden Stellung, bis die birische Stimmung vorbeigeht. Was wird mit den Kryptos geschehen? Werden wir sehen, wenn die Konsolidierungsphase vorbei ist, wenn sich eine Unterstützung. Wenn die Unterstützungslinie durchbrochen wird, dann könnte noch runtergehen mit dem Kryptomarkt, kann aber auch ins Gegenteil. Also kann der Kurs hochgehen und kann wachsen. Ohne eigene Recherchen und Verständnis für Kryptowährungen rate ich dir keine Kryptowährungen zu kaufen, denn das ist eine sehr hochspekulative Sache. Meine Ergebnisse. Mein Portfolio ist im Juni 11% im Minus gewesen, da viele der Aktienwerte sich noch nicht seit Anfang des Jahres erholt haben. Nur lediglich eine leichte Erholung habe ich schon bemerkt. Welche Werte ich in meinem Portfolio halte, erfährst du in meiner Telegram-Gruppe. Der Link dafür ist in der Infobox. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Diese Situation kann man nach André Costolani sehen und Markt nutzen, um sich entschließen zu investieren. Und so gehe ich vor. Ich schaue mir meine Diversifikation im Portfolio zuerst an und meine Watchliste. Dann lege ich die Strategie fest und mit dem entsprechenden Investsumme platziere ich meine Order. Kaufe günstig ein, sowohl Aktien als auch die Kryptos. Dazu hätte ich auch noch einen Spruch parat: Die Rendite wird beim Kauf gemacht. Welche Aktien und Kryptos hast du bereits in deinem Portfolio? Und welche würdest du mir raten zu kaufen? Schreib mir einfach in die Kommentare. Und wie fandest du dieses Videoformat und was könnte ich verbessern? Danke fürs Zuschauen.